Hallo Pilzfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ein kleiner Hinweis zu den Mundschutzmasken, die es bei mir im Online-Shop auf fungino.de zu kaufen gibt. Ich wurde in den letzten Tagen ein paar Mal gefragt, ob die gegen Krankheiten helfen. Nein, das tun sie nicht. Das ist ganz normale Laborschutzmasken, damit ihr nicht in eurer atmet, damit ihr da keine Kontamination reinbekommt. Gegen Corona helfen sie nicht. Ihr könnt sie gerne kaufen, aber nicht aus diesem Grund. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald.